Ah, ja, guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen, schöner Tag, was? Ja, das können Sie laut sagen. Was darf es denn heute sein? Ich hätte gerne etwas von der Salami dort. Wie viel? Und wie geht's eigentlich Ihrem Hund? Ich habe gehört, der musste zum Tierarzt. 100 Gramm bitte. Ja, der humpelte eines Tages nur noch und hatte wohl ja. Schmerzen am Bein. Ah, und einen Pfund gehacktes bitte noch. Ja, schlimm. Hat der Tierarzt denn helfen können? Ja, jetzt bekommt er jeden Tag Medikamente <lacht> und ja, wir hoffen, die helfen dann wieder. Ah, und noch 300 Gramm Schweinefleisch bitte. Das Magere? Ja. Ja, okay, dann kann ich nur hoffen, dass es demnächst wieder besser geht mit Ihrem Hund, ja. Äh, das macht dann 835,42 Euro, bitte. Ah, ja, das ist ja günstig. Dann danke und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.